Jawohl, dann gibt es hier den letzten Talk des Tages und zwar jetzt gucken wir uns mal die Gebäudedaten an und schauen, wie die Qualität denn so läuft. Und dafür haben wir Leonie Müske. Viel Spaß. Ja. also herzlich willkommen zu meinem Vortrag zur Qualitätsbewertung von OpenStreetMap Gebäudedaten. Hierzu werde ich die Qualität in den Gebieten am Beispiel von Köln und Gera euch zeigen. Das Thema war mein Thema in der Masterarbeit. Äh, bevor ich jetzt mit dem Thema erstmal anfange, äh, erstmal ganz kurz, äh, ich arbeite halt bei der Rare Group und äh, das ist eine Open-Source-GIS-Firma äh, aus Deutschland. Wir sind über 40 Mitarbeiter und bieten halt Dienstleistungen im Bereich äh, Open-Source halt an und halt auch äh, Schulungen dazu bei der Voss-Akademie. Äh, jetzt kurz noch zu meiner Person. Also ich bin GIS-Consultant bei der Wear Group und ich habe mein Geographiestudium letztes Jahr bei der Universität Heidelberg abgeschlossen und habe mich dort speziell mit der OpenStreetMap-Datenqualität beschäftigt. Und die Masterarbeit habe ich hier halt in Kooperation mit diesen Informationssystemen geschrieben. Genau, kurz zu meiner Agenda. Ich werde euch halt kurz eine Einführung in OpenStreetMap geben, dann allgemein auf die Qualitätsbewertung. Dann speziell den Anwendungsfall, den ich ähm, da halt auch bewertet habe. Ähm, das war eine sogenannte Expositionsabschätzung äh, bei Hochwasserereignissen. Also, dass man quasi hingeht und die betroffenen Gebäude und Personen halt abschätzt anhand ähm, hier auf lang von OpenStreetMap-Daten. Äh, dann werde ich euch kurz äh, die Methoden äh, erklären, dann die technische Umsetzung kurz auf äh, einige Ergebnisse eingehen und dann das Fazit geben. Äh, genau, nochmal ganz kurz, äh, was ist OpenStreetMap überhaupt? Also OpenStreetMap um ähm, ist halt eine Geodatenbank, die ähm, bestimmte Elemente enthält. Also einmal sind das Linien, Punkte und äh, Polygonen und halt auch Relationen. Äh, hier der Begriff äh, Polygon ist ein bisschen irreführend, weil das Datenmodell von OpenStreet enthält sozusagen keine Polygone, sondern eigentlich nur Linien, die Nodes enthalten. Und sozusagen hier das Polygon eigentlich eine geschlossene Linie halt abbildet. Genau. Wie werden OSM-Daten eigentlich erstellt? Und wie resultiert dann eigentlich diese unterschiedliche Datenqualität in OSM? Das ist halt einfach erstmal das dem geschuldet, dass wir unterschiedliche, also Beitragenden in OpenStreetMap haben. Einmal sind es natürlich Experten, aber es sind halt auch Nicht-Experten. Die können dann halt diese Punkte, Polygone und die beispielsweise als Objekte, also die Geometrie erstellen. Wir nutzen natürlich dort auch verschiedene, also Techniken. Beispielsweise dann hier Satellitenbilder oder halt mit GPS-Spuren. Und ähm, dann gehen sie halt hin und ähm, hängen halt Tags an diese Objekte, also an die Geometrien. Ähm, die werden natürlich auch aus verschiedenen Informationsquellen sozusagen ähm, hergeleitet. Also beispielsweise haben die Mapper dann Ortskenntnisse und Wissen beispielsweise, ob es sich in einem Wohngebäude handelt oder halt auch nicht. Und dementsprechend äh, werden dann halt natürlich unterschiedliche Informationen auch an die Objekte dann angehängt. Und das resultiert dann natürlich dazu, dass wir halt in OpenStreetMap sowohl in den, also räumlich gesehen, quasi einen Datenqualitätsunterschied haben, als halt auch in also noch weiteren Aspekten. Und hier muss man auch noch, wie gesagt, dazu sagen, dass natürlich OpenStreetMap jeder Sachen in dieser Datenbank halt auch bearbeiten kann und es halt auch dazu führt, dass auch zum Teil falsche Informationen, an die äh, einzelnen Objekte angehängt werden oder halt die Geometrien auch falsch äh, erstellt werden können. Ähm, genau. Wie verändern sich jetzt die OSM-Daten quasi über die Zeit? Hier ist mal ein Beispiel äh, Änderungen von OSM-Gebäuden in Gera von 2013 bis 2020. Und hier kann man halt mal ganz gut erkennen, wie die Mapper quasi in dem Zeitraum die Gebäude ähm, also immer mehr vervollständigen sozusagen und man auch sehen kann, dass sich dadurch natürlich auch die Qualität, ähm, also könnte man jetzt vermuten, dass sich dadurch auch die Qualität verbessert, weil ähm, quasi auch die ähm, Objekte quasi ähm, immer wieder neu also erstellt werden und natürlich auch modifiziert werden und verbessert werden. Genau, was man jetzt bei der, allgemein bei der USM-Qualitätsbewertung äh, beachten sollte oder wovon sie halt auch äh, stark abhängt, ist einmal, äh, was man halt für eine Anwendung für diese Daten hat, dass man auf jeden Fall vorher äh, die Qualitätsanforderungen äh, wissen muss. Äh, genau, und wie viel Erfahrung und äh, wie aktiv sind eigentlich die Mapper? dann welche Objekte sollen dann halt auch in der Anwendung genutzt werden, da ist halt die Qualität auch sehr unterschiedlich, also entweder Gebäude oder Straßen, ähm, dann welches Gebiet, ähm, wo halt die Daten halt dann verwendet werden, also ist es quasi das Stadtgebiet oder sind es eher ländliche Gebiete, weil da gibt es auch extreme Unterschiede, und welche Datengrundlagen werden halt quasi für die einzelnen Objekte dann halt auch verwendet. Also sind es Satellitenbilder, die quasi eine schlechtere Auflösung haben und es also werden quasi keine weiteren Daten hinzugezogen, um die genauen Geometrien äh, zu bearbeiten. Oder äh, es werden vielleicht auch externe Daten, also in die OSM-Datenbank importiert. Die äh, könnte man halt vermuten, dass dadurch halt auch die Qualität besser ist, wenn wir jetzt äh, amtliche Daten äh, dort rein importiert. Äh, genau, jetzt konkret zu meiner äh, Qualitätsbewertung, die ich äh, durchgeführt habe. Also als Anwendung habe ich hier die äh, Expositionsabschätzung bei extremen Hochwassereignissen ähm, halt dafür durchgeführt und ähm, habe da halt dahingehend auch die Beitragsaktivität von den Einzelnerparen von den Gebäuden ähm, genau untersucht. Genau, hier ist das Objekt, sind die Gebäude. Ähm, genau, das Untersuchungsgebiet von mir war die, waren die Überschwemmungsgebiete in Köln und in Gera. Und ähm, was hier bei den Gebäuden sehr wichtig ist, dass die häufigste Datengrundlage hier die Satellitenbildern halt auch genutzt wurden. Was da natürlich auch Auswirkungen hinterher auf die, ähm, quasi auf die Indikatoren und Maße, die ich halt hier implementiert habe, dann halt auch hat. Genau, wie, also welche Methoden habe ich jetzt verwendet, um die Qualität zu bewerten? Also, es gibt einmal intrinsische, ähm, eine intrinsische Methode, das heißt, man äh, nimmt die OpenStreetMap-Datenhistorie von den Gebäuden und kann dadurch halt äh, Indikatoren ähm, halt implementieren. Hier haben wir den großen Vorteil, dass wir keinen Referenzdatensatz benutzen müssen bei dieser Methode. Ähm, Im Gegensatz hier zu der extrinsischen Dort bin ich halt hingegangen, habe halt OSM-Daten mit, also hier amtliche Daten, also im Referenzdatensatz genommen, aber in dem Fall halt Alkis-Daten verwendet. Und hier, also nimmt man halt an, dass der Referenzdatensatz hier der Realität entspricht in den Statistiken. Genau, dann bin ich halt erstmal hingegangen, habe bestimmte Qualitätskriterien definiert, also was die äh, Gebäude an sich halt erfüllen müssen. Da haben wir einfach, dass das halt eine korrekte Geometrie und Topologie der Gebäude ähm, haben muss. Dann natürlich, dass die Objekte vollständig sind. Also sind in den OSM-Daten äh, genügend Gebäude vorhanden oder nicht. Äh, dann natürlich die Attributvollständigkeit. In dem Fall habe ich hier die Stockwerkanzahl und die Gebäudehöhe äh, überprüft als Attribute. Ähm, genau, dann habe ich die äh, geometrische Genauigkeit untersucht, einmal auf die Position hin und die Form der Geometrien, äh, dann noch ein Maß zur äh, Datenaktualität hier entwickelt und dann noch zum Schluss ähm, war mir halt wichtig zu wissen, okay, äh, sind die Wohnnutzungsgebäude überhaupt vollständig in den Daten hier klassifiziert, also ob sie korrekt klassifiziert sind und halt auch vollständig. Genau, hier kurz noch zu den Untersuchungsgebieten. Warum habe ich eigentlich diese Untersuchungsgebiete ausgewählt? Weil man hier quasi eine hohe Anzahl auch an Gebäuden für die einzelnen Maße und Indikatoren dann halt auch hat. Genau, kurz noch zu der technischen Umsetzung. Also wie habe ich das eigentlich äh, die Indikatoren Maße implementiert? Also im oberen Bereich äh, habe ich mit der OpenStreetMap History Database äh, sozusagen die intrinsischen Indikatoren implementiert. Ähm, genau, das ist eine spezielle Datenbank, wo die Datenhistorie von den Gebäuden abgespeichert wird. Und über die OSHDB API habe ich dann genau, die Implementation durchgeführt. Das ist dann in Java, war das dann geschrieben. Und ähm, genau, und im unteren Teil, da habe ich dann die extrinsischen Maße äh, implementiert. Natürlich musste ich hier erstmal vorher die OSM-Daten äh, aufbereiten. Das habe ich halt hier mit Osmosis und OSM2PGSQL äh, durchgeführt. Und hier im unteren Teil habe ich für die Alkes-Daten, um sie hier auch in die... Postgres-Datenbank dann zu importieren, das sogenannte nor gis tool äh, verwendet und dann halt in der äh, Datenbank sozusagen die Maße dann äh, implementiert. Genau, also ich habe ausschließlich nur offene Daten äh, hier verwendet, also einmal die usm historien daten von der Geofabrik und usm daten und äh, die Alkis nrw und ALCIS-Thüringen-Daten, äh, habe ich hier verwendet, weil die halt auch äh, schon offen zur Verfügung stehen. Und natürlich hier auch die äh, Überschwemmungsflächen jeweils. Genau, also die komplette, ähm, also wie ich es halt auch implementiert habe und die Software war auch komplett äh, open source. Also wie gesagt, ich habe halt hier das Norges Alkes Import äh, mhm. verwendet, dann QGIS auch dann zur Visualisierung hinterher der Daten. Ähm, genau, Osmosis und osm 2 pgsql SQL zur Aufbereitung und Import der Daten in die Datenbank und hier nochmal die Postgres-Datenbank und die OSHDB und die OSHDB-API sind auch äh, frei zugänglich. Ähm, genau, jetzt habe ich hier einige paar Ergebnisse ähm, ausgewählt, die ich euch äh, präsentieren möchte. Also zunächst einmal die Aktivität der Wepa. Hierzu habe ich dann ein intrinsisches äh, Maß entwickelt. Dann bei der Gebäudegeometrien und Text äh, jeweils die Vollständigkeit überprüft, also auch intrinsisch. Ähm, dann bei den Gebäudegeometrien äh, die genaue Positionsgenauigkeit. Dort habe ich dann die OSM-Daten mit den Alkis-Daten verglichen und dann zum Schluss noch die Gebäudetexts auf ihre Klassifizierung hin. Da habe ich dann auch einen äh, Vergleich durchgeführt. Also zunächst einmal hier zu dem Ergebnis äh, zur Aktivität der Mapper zu den Gebäudeobjekten. Also Aktivität bedeutet hier, dass die Mapper die ähm, Daten, äh, die Objekte erstellen, löschen, ändern, also sowohl die Text als auch die äh, Geometrien. Und hier sieht man in der Grafik aber die Anzahl der Aktivität pro, pro Beitragenden und kann halt hier äh, ganz gut erkennen, dass von also 2014 äh, in Köln ein sehr hoher Peak äh, zu sehen ist, also dass die Mapper dort sehr aktiv waren und bis halt 2016 das sehr stark abgenommen hat und nur noch eine leichte Aktivität zu sehen ist. Und bei GERA kann man sehr gut erkennen, dass auch dieser Peak 2014 war, aber bis 2018 quasi immer noch eine sehr hohe Aktivität da ist. Jetzt könnte man halt hier schon so Vermutungen zur Datenqualität anstellen, Okay ähm, bei einer sehr oder recht hohen Aktivität, dass hier noch anscheinend hoher Verbesserungsbedarf bei den Daten äh, da ist. Genau, bei den Gebäudegeometrien und Text hier zur Vollständigkeit habe ich hier als Methode sozusagen äh, angenommen, dass bei der Gebäudeanzahl von 2011 bis 2018, ähm, also wenn man vermuten kann, wenn sozusagen ein Sättigungszustand über einen längeren Zeitraum eintritt, dass anscheinend die Gebäude ähm, nicht mehr oder neu hinzugefügt werden müssen in diesem Gebiet. Äh, das kann man hier ganz gut in der oberen Grafik äh, sehen, dass von äh, 2015 also zwischen 2015 und 2016 anscheinend in Köln äh, solch, so ein Zustand äh, eingetreten ist, wobei halt hier in GERA immer noch die Anzahl der Gebäude hier ansteigt. Ähm, genau, zur Vollständigkeit der Attribute, ähm, da hatte ich halt die Höhe und die äh, Stockwerkanzahl äh, hin überprüft, ähm, kann man natürlich hier jetzt äh, in der Grafik sehen, dass ähm, die Attribute auf jeden Fall nicht vollständig an den Gebäuden vorhanden sind, sowohl halt hier in Köln auch in GERA. Genau. Jetzt noch zu dem Maß der Positionsgenauigkeit der Geometrien. Hier bin ich halt erstmal so vorgegangen, bevor man halt einen Vergleich zwischen OSM und ALKIS-Gebäuden vornehmen kann, muss man erstmal den Datensatz halt abgleichen, weil man ja quasi nur die 1 zu 1 Beziehungen hier als Vergleich nehmen kann. Und ähm, genau, und das sind dann halt sozusagen nur dieser eine Fall, den man hier benutzen kann. Und die restlichen Gebäude sind dann halt auch rausgefallen. Ups. Ähm, genau hier zu der äh, Positionsgenauigkeit habe ich genau erst den Datenabgleich durchgeführt und im zweiten Schritt dann halt untersucht, wie viele OSM-Zentroide in einem 1 Meter Suchradius der Zentroide dann halt auffallen und äh, als Ergebnis ist halt hier rausgekommen, dass äh, in Köln die Positionsgenauigkeit der Gebäude doch wesentlich besser ist als äh, in Gera, was man hier in der Abbildung, wenn man das hier sehen kann, äh, auch in Grau äh, dargestellt ist. Also dass hier halt recht schlecht die Position der Gebäude ist. Genau, jetzt noch zu dem Maß der Klassifizierung. Äh, da bin ich halt erstmal so vorgegangen und hat halt für die Gebäudeklasse äh, Wohnnutzung erstmal in den usm attributen jeweiligen ähm, Text rausgesucht, die quasi diese Wohnnutzung, äh, diese Klasse abbilden und habe da gegenüber die EIKES-Attribute ähm, gestellt. Ähm, hier war es bei diesem Vorgehen halt sehr schwierig, weil in OSM haben wir das sogenannte freie äh, Tagging Schema, also dass quasi jeder sich das Attribut dann ähm, also selbst auswählen kann, was er für ein Attribut ähm, an diesen, also an das Gebäude quasi anhängt und ähm, quasi nur in dem OSM Wiki dann Empfehlungen ausgeschrieben werden, wie die Gebäude eigentlich getaggt werden sollen. Und hier bei dem Punkt häufige vorkommende Werte, das war dann halt in jedem Untersuchungspiel wirklich abhängig äh, unterschiedlich sozusagen, ähm, weil die Mapper quasi ihre eigenen äh, Art von Werten hier an die Gebäude halt angehängt haben. Genau hier als Ergebnis ähm, zu der Vollständigkeit. Ähm, bei dieser Klassifizierung war es halt so, dass die Objekte in ähm, GERA ein sehr schlechtes Ergebnis ergeben haben, also dass hier die Gebäude äh, gar nicht wirklich identifiziert werden konnte Und das hing halt hier vor allem damit zusammen, dass einfach an die Gebäude das Tag Building Yes ähm, angehängt wurde, ohne weiter das Gebäude irgendwie zu bestimmen, äh, um was es sich eigentlich hier dann handelt. Und das war halt in Köln äh, doch wesentlich besser. Jetzt noch kurz äh, zu meinem Fazit. Also wenn man die OSM-Qualität halt untersucht, ist das halt sehr stark vom jeweiligen Anwendungsfall abhängig. Also man sollte auf jeden Fall die Qualitätsanforderungen vor der Bewertung dann auch definieren. Und ähm, bei den Aufstieg ja, Gebäudedaten reicht Reichen nicht äh, halt hier die alleinigen Datengrundlagen für diesen untersuchten Anwendungsfall auf jeden Fall aus. Deswegen sollte man hier auf jeden Fall die Daten, also OpenStreetMap-Daten, noch mit anderen Datenquellen äh, miteinander kombinieren, beispielsweise auch mit amtlichen Daten, damit man hier ein besseres Ergebnis äh, bekommt. Und ähm, genau bei der Untersuchung der Qualität ist es dann halt hier auch noch sehr wichtig, dass äh, hier die Datengrundlage berücksichtigt wird, besonders wenn man sich hier natürlich mit den Geometrien dann bei der Untersuchung beschäftigt und genau bei den Qualitätskriterien, die ich halt hier natürlich rausgesucht habe, kann man nicht nur ein Maß verwenden, also auch nicht das Maß beispielsweise der Beitragsaktivität, um zu sagen zu können, hat es, also sind diese Daten jetzt gut oder schlecht von der Datenqualität, sondern man muss halt äh, das Gesamtergebnis der Maße dann halt auch betrachten. Und hier konnte man jetzt doch mal die, also sehr gut die räumlichen Unterschiede in der Qualität auch sehen. Also Gera ist ja eine, eher eine Kleinstadt, äh, wo wahrscheinlich jetzt eine nicht so große OSM-Community äh, vertreten ist, wie beispielsweise in Köln und wir halt dementsprechend auch hier äh, eine schlechtere Qualität der Daten vorfinden. Und äh, genau bei Gebäudegeometrien halt in Köln hat man im Gegensatz zu den Tags doch recht eine gute Qualität und das hängt natürlich hier vor allem damit zusammen, dass die Beitragenden quasi sich ja die Tags ähm, aussuchen können, wie sie halt das, ähm, die Objekte dann halt auch ähm, genau taggen. Okay, das sind noch äh, meine Quellen kurz. Vielen Dank für eure oder Ihre Aufmerksamkeit und jetzt bin ich fertig mit meinem Vortrag. <lacht> Vielen herzlichen Dank. Äh, gibt es da noch Fragen? Einige. Ich äh, fange hier mal vorne an. Ich glaube zwei oder drei können wir machen. Sie sagten, dass ähm, es eine Vermutung ist, dass die OpenStreetMap-Community die Open in Köln halt größer sei. Allerdings hat die natürlich auch ein bisschen größeren so Bestand abzudecken. Haben Sie denn die individuellen Contributors irgendwie durchgezählt, oder um das Verhältnis zu ermitteln? Oder gibt es da Zahlen zu, dass man das beziffern kann? Weil man sieht ja die Anzahl der, der Commits. Ach so, also wie viele quasi in Köln äh, an ja. ja, oder halt in Gera und dann halt im Vergleich setzen zur Gebäudeanzahl oder Einwohnerzahl oder so. Äh, ja, das habe ich halt auch, das ist halt in dieses, also in der Abbildung, die ich ja gezeigt habe, mit eingeflossen sozusagen. Also weil ich ja da pro Beitragenden dann das abgebildet habe. Aber jetzt genau aus dem Kopf weiß ich die hier Zahlen nicht. Als Kölner kann ich sagen, es sind nicht so viele. Okay. <lacht> ähm, bei den Aktivität-Peaks. Da könnte auch noch eine Rolle spielen unser Tool RegioOSM und sobald da die Hausnummerlisten freigeschaltet werden auf RegioOSM, ist anschließend eine große Aktivität äh, zu verzeichnen, weil dann nämlich die Daten tatsächlich abgeglichen werden. Jede einzelne Hausnummer wird dann versucht noch zu finden, die dann äh, noch nicht gefunden wurde. Okay, noch Fragen, Hinweise? Gut, dann sind wir hier durch. Herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit. Noch eine Runde Applaus. Ähm